Hallöchen zum zweiten Teil des Freunde fürs Leben Bartoks mit Stefanie Giesinger und Markus Kapka. Nice, danke. <lacht> Teil 2 ist ja, die Stammzuseher, ihr kennt es, unser Assoziationsspiel. Das heißt, Steffi bekommt jetzt von mir Begriffe mhm. und assoziiert spontan ins Blaue hinein. Was dazu? Ich bin gespannt. Begriff 1, Schönheit. Schönheit, authentisch sein. Reicht das? Was Schönheit willst? ist für mich wirklich authentisch sein und ähm, das Leben so leben, wie man es leben möchte. Ohne irgendwelche Einschränkungen von außen. Das ist für mich Schönheit. Interessanter Schönheitsbegriff, merke ich mir. Gut. Danke. <lacht> äh, Liebe? Liebe. Ähm, mit Liebe assoziiere ich Ehrlichkeit, Kommunikation. Freundschaft. Ähm, ich glaube, das war's. <lacht> Reicht das? Klar. Gut. Ähm, Krise? Krise. Krise ist für mich Angst, ähm, Schmerz, schwer und aber ehrlich gesagt auch ein positiver Blick in die Zukunft. Denn aus einer Krise kann ja auch etwas Positives entstehen. Social Media bzw. Instagram. Oh, eine sehr toxische Beziehung. Oh. Ist das gut so? Reicht ja. das? Ja. Da <lacht> Musst du nichts mehr drunter schreiben, oder? Ja, nee, ich weiß genau, was du meinst. Äh, Mode. Mode. Ähm, mit Mode assoziiere ich... Ein Ausdruck, ein Ausdruck von einem selbst, ein ähm, eine Ausdruck, mh, ja, voll schwer. Was kommt mir so in meinen Kopf, wenn ich Mode höre? Mode ist für mich Paris, Mailand, London, so. Das ist wirklich für mich Mode. Ja. Das ist leider so. Aber <lacht> eigentlich ist Mode der Ausdruck von einem selbst. Und du trägst das ja, weil du das magst, weil es dich nach außen hin präsentiert. Deswegen ist es ja eigentlich eine Präsentation deiner Persönlichkeit. Mhm. Ja? Jetzt habe ich mich auch wirklich so rum. Ich kann dir komplett sagen. Nee, alles gut. <lacht> verstanden? Ja, gut. ja. <lacht> ähm, Hunde? Oh, Hunde, das ist für mich absolute Treue, viel Arbeit, aber auch die absolute Freundschaft. Krankenhaus. Oh. Schmerz, Trauer, Weinen, Schmerz, Schmerz, Schmerz. Das ist für mich Krankenhaus. Also nichts Positives mit Krankenhaus. Außer es gibt eine Geburt, aber die habe ich jetzt auch noch nicht miterlebt im Krankenhaus. Deswegen alles Negative. Ja. Ja. Zukunft? Zukunft. Ha. Darf ich nur positiv sagen? Weil ganz ehrlich, eigentlich, habe ich natürlich auch richtig Schiss vor der Zukunft. Richtig, richtig Schiss. Aber nee, sind wir mal positiv und ich sage, die Zukunft hat nur tolle Dinge für uns. Hält nur tolle Glaub Dinge ich. für uns bereit. Glaubst daran, ne? Ja. Okay, gut, ich auch. Sehr nix. <lacht> ähm, Berlin? Oh, Berlin ist Heimat, Clubszene, gutes Essen und einfach viel Spaß. Aber auch echt nicht schön. Ich muss sagen, Berlin ist super hässlich. Und immer, wenn ich Freunde hier habe aus anderen Ländern, sind die immer so: Ach, das ist Berlin. Und früher, als es noch Tegel gab, war es so: Okay, das ist der richtige Flughafen von Berlin. Mhm. Ja, das ist er. Mhm. Ja. <lacht> Alle haben mir das gar nicht geglaubt. Warst du schon im neuen Flughafen? Nee. Noch nee. kein einziges Mal geflogen, seit die Bude aufhört. Ja, auch nicht so schön, muss ich sagen. Hm. Aber Berlin ist trotzdem einfach geil, macht Spaß, muss ich sagen, und sehr authentische, lustige Menschen, Lustig, lustige Menschen. Ich kann heute nicht mehr reden, tut mir leid. Einen habe ich aber noch. Okay, gut. Da muss du jetzt durch. Freunde fürs Leben. Freunde fürs Leben ist für mich etwas, was mich positiv in die Zukunft schauen lässt, vor allem für die Gesellschaft und für die mentale Gesundheit der Menschen und Freunde fürs Leben ist etwas für mich, was das Tabuthema Depressionen einfach aufbricht. Wir sitzen ja in der Bar und quatschen darüber, dass es, es gibt nichts Besseres dass wir das einfach mal enttabuisieren. Vielen Dank. Gerne. Hat das irgendwie Sinn gemacht? Mein Gehirn Voll. funktioniert heute nicht wirklich. <lacht> doch, doch, das ist auf Hochtouren. Ja, beruhigen. total.